Viele können 100 Kilo drücken, aber bewegen Sie es von A nach B oder beanspruchen Sie die Muskeln. Ja, es gibt diesen bewährten Spruch, Masse ist Klasse. Ja, ich ich habe selbst Erfahrung gemacht, du auch, aber ich will es auch von dir hören. Prinzip ja. so, Masse, Klasse, ja. Was für eine Masse. Masse heißt nicht, dass man fett ist. Ja, und das Problem ist halt auch, ich habe es zum Beispiel gemerkt, wo ich das erstmal Mal 92 Kilo hatte, es ist nicht immer lustig. Ja? Und man versteht dann auch übergewichtige Menschen, wenn die das Schuhband finden, vorkommt wie ein Marathon. Und das ist halt auch das Wichtige, wenn man schwer wird, muss man auch rundherum wieder auf die Kardiovaskularität achten. Die Leute fressen Bewegen sich dann wenig, weil sie zunehmen wollen, aber da ist das Kardium so genauso wichtig, weil das Herz wächst ja mit, das Herz ist ein Muskel und wenn das Herz nicht auch dementsprechend belastet wird, sind 92 Kilo dann nicht schön einfach. Ja. Und das kann man immer alles kompensieren und ausgleichen. Wie schaut es jetzt aus, bei dir gesundheitlich Hast du schon irgendwelche Probleme gehabt oder irgendwelche Krankheiten, die was dich irgendwie eingestellt haben? Also man muss so sagen, mir fehlen zwei Organe. Ich war schwer krank, als ich drei Jahre alt war, von drei bis vier. Da habe ich Krebs gehabt, da wurde mir eine Niere entfernt und die Milz. Und das hat mich halt lange immuntechnisch sehr schwach gemacht. Also bis ich 14 war, habe ich viele schwere Medikamente nutzen, damit mein Immunsystem aufrecht gehalten wird. Was aber das Problem war, irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und dann wurden die Medikamente abgesetzt. Mittlerweile funktioniert es, also es ging problemlos. Man sieht, ich kann den Sport da machen. Nur wichtig ist halt auch immer, dass ich auf meine Gesundheit achte und mich kontrollieren lasse. Also man kann auch eingeschränkt diesen Sport machen, wenn man weiß wie und auf seine Gesundheit achtet. Alles ist möglich, aber mit Köpfchen. Hast du irgendwelche Nachteile? Musst du irgendwelche Medikamente nehmen? Also jetzt so nicht. Das Einzige, was ich jetzt nehme, das ist halt durch meinen Stress Blutdrucksenker, aber das hat nichts mit meiner Gesundheit zu tun. Ja, ja. Aber, so, aber so von der Niere her nicht. Ich trinke sehr viel, ich trinke mindestens 6 Liter am Tag. Auch wie gesagt, das Thema Salz ist überhaupt kein Thema für meine Niere, weil sie muss sagen, das kocht nicht aus. Nein, meine Niere funktioniert einwandfrei. Also, wenn man darauf achtet und weiß wie. Es gibt sehr gute Produkte mittlerweile am Markt, natürliche Produkte wie Astagalus, die einfach die Nieren- detox funktion erhöht. Okay. Und man muss auch sagen, seit ich das nehme, ist meine Nieren, mein Nierenwert enorm verbessert worden. Also das ist ein Produkt, das kostet ein paar Euro, 30, 40 Euro im Monat, aber hält deine Niere so stabil, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also es okay. ist bewiesen, okay. ja. ja. Kriegt man wo? Amazon, Trizeps, Kidney Plus. Ja. Schau, schau. ja, also, ja, das ist. Da müsst ihr gleich beim Trizeps einkaufen. Wahnsinnig wichtig. Ja, unterstützt uns. Ja, so schaut's aus. Gibt's ja. irgendeinen Code? Ja, Mark15 bei Trizeps. 15 Prozent? 15 Prozent mit Mark15. Ja. Also, Mark15 bei Trizeps.at Holt sich die Produkte. Der Seba, der Trizeps hat wirklich von A bis Z alles, auch Health Supplements, was viele Stores einfach nicht haben, warum auch immer, die wahnsinnig wichtig für uns Sportler sind. Egal ob Fighter, egal ob Bodybuilder, egal was, ja, unser Körper muss ständig entgiften. Ja, das sind wirklich die besten Produkte. Deswegen auch Trizeps Team. Genau. Okay. ist doch. Alles. Ja, hier Hier ist Hut 23 ist aber nicht fertig. Das ist, Hood 63, 23, ja. 23 ist der Bezirk. Da bin ich aufgewachsen. Ja. Okay. Das ist für mich sehr wichtig, wahnsinnig, weil ich liebe diesen Bezirk. Ja. Es ist sehr familiär hier. Es ist nicht so, wie wenn es in 11. oder 12. ist. Es ist wahrscheinlich auch so untereinander. Aber hier bin ich groß geworden. Hier lebe ich. Ich liebe es hier zu sein. Ja, das Auf ist der Seite. hast du einen König. Ja, Alpha und Omega, da habe ich einen König. Da ist Alpha ja. und Omega, da ein König. Das ist da hinten. Lass mich mal außen vor. Okay. Und das oben ist nicht fertig, da steht Respekt. Respect? Ja. Und das wird das noch ist fertig gemacht, bis ganze, vor. Der ganze Kopf wird voll. Ja. Weg. Das wird geil. Ja, das wird albern. Wie, wie alt bist du? Ich, ich bin jetzt nächste Woche 31. 31? Ja, wie schon alt? Schaut die jünger aus ab und zu. Ich bin jetzt 40. Hm? Ich? Hedde ja, wie ich so alt war wie du, habe ich auch gemeint. Ich lasse mich jetzt voll becken. Ja. Im Kopf alles. Ich ja. wollte mir das ganze Gesicht zu becken ja. lassen. Ist aber dann zum Glück was dazwischen gekommen. Ja. Nur aus meiner Erfahrung, wie ich heute denke, und das will ich dir nahelegen, mhm. überlegt du das gut. Weil wenn du dann 40 bist und es ändert sich auf einmal so schnell was, mhm. Auf einmal sind deine Prioritäten von A nach B, von einem Tag am nächsten komplett andere. Und dann stehst du damit mit einem Schädel. Mhm. Das muss man sich wirklich gut überlegen. Was ist mit dem? Schulter vor, Schulter zurück. Wichtig ist, dass die Ellbogen am Körper bleiben. Dass die Spannung im Dizis ist. Das heißt, die Ellbogen werden hier und nicht immer dass halt, das Die Kleinigkeiten machen es so aus, dass du nicht abfälschst. Und wenn du nicht abfälschen kannst, merkst du dann, wie schwer das Gewicht eigentlich wirklich ist, was du bewegst. Mhm. Weil viele können 100 Kilo drücken. Aber, bewegen Sie es von A nach B oder beanspruchen Sie die Muskel? Ja, genau. Das ist immer das. Genau das ist es. So, bald kommt meine erste Single raus, Kakao, am 23. April. Verpasst nichts, schaut vorbei und ich hoffe, es wird euch gefallen. Aufstehen, hallo, Komm schon. Es ist Tag. Oh Mann. So, nach dem Training gibt es jetzt noch ein paar Kohlenhydrate mit Eiweißpulver. In meinem Fall Siniminis. Das sind schnelle Kohlenhydrate, schnell zum Aufladen nach dem Training. Immer nur schauen, dass der Fettgehalt niedrig ist nach dem Training, damit die Kohlenhydrate auch schneller reingehen. Dann haben wir da ein Isolat, schnell verwertbares Eiweiß von Sebastian, vom Trizeps. Dann nehmen wir jetzt da 40 Gramm, das ist circa ein Löffel und ein halber. So. Und was auch ganz wichtig ist nach dem Training habe ich noch Kurkumin, entzündungshemmend, weil jedes, Entzündung löst, äh, jedes Training löst eine Entzündung aus. Und Ashwagandha, um das Cortisol zu senken, besser, dass man schnell in die Regeneration reinkommt, sich schneller erholt und der Stress einfach runtergeht. Super schneller Relikt, so also was super, drauf. drauf und fertig. Das wars. Ja, das wars. Fertig ist der Schmäh. Immer wenn ich einen Bodybuilder sehe, das erste was ich sehen will, sind seine Füße. Ja. Weil seine Füße sind so breit wie ich als ein ganzer. Ja. Holst du nicht einen Wolf? Ja, oh ja. Schon. ja manchmal ist es schon grenzwertig. <lacht> Überhaupt wenn man dann wieder schwerer wird. dann. Aber gibt es auch einen guten Tipp, Babypulver. Okay. Das ist so Babybuder, genau. Oder Radlerhosen. Ja, <lacht> <Oder> Radlerhosen. <lacht> ja, stimmt, ja. Was heißt da hinten? Marcel. Marcel. Marcel. Mmm, So also, <lacht> Wo kann man dich sehen auf der Bühne? Am 22. in Grafenwörth, am 29. in der Lugna, Ende Mai in Polen und Anfang Juni Olympia-Amateurin spannend. olympia bist du auch? Ja, es geht diesmal um die Pro-Card. Wow. Ja. Also ich hoffe, dass wow. mein Traum warm wird und dass ich Profi werde. Alles Gute. Dankeschön. Was? Imflankranti erwischt beim Essen. Ups. <lacht> ja? ja. Erzähl. Ja, erzähl. Ähm, ja, Das ist mein Postenbild, was ich jeden Tag esse. Das ist, glaube ich, das schönste Mahlzeit des Tages. Einfach nur Müsli mit Whey von Trizeps natürlich gesponsert. Wirklich Wahnsinn. Wie war das Training heute für dich? Langweilig? Nein, es war okay. Ja? Es ist natürlich nicht dasselbe, aber über die Grenzen hinaus kann ich halt nur gehen, wenn ich eben immer an meiner Seite habe. Seite ja. ist. Aber jedes Training ist gut, man war zumindest trainieren, das ist das Wichtigste. Ja, stimmt. Ja. Hast du mal Ruhetage auch? Oder? Ja, natürlich. Also deshalb timen wir das auch immer so, dass wir eben immer dasselbe trainieren und dementsprechend auch dieselben Restdays haben, damit eben der eine nicht eifersüchtig ist, dass der andere trainieren darf, weil eigentlich, wenn es nach uns geht, würden wir gar keinen Restday machen wollen. Ist es deinen Arbeitskollegen schon auffallen, dass du dich körperlich veränderst? Ja, tatsächlich. Also eigentlich täglich oder wöchentlich werde ich angesprochen, dass ich wieder eben dünner geworden bin und dass man es halt schon durch die Klamotten durchsieht. Auch jetzt, wenn es wieder wärmer wird, dass man natürlich leichter bekleidet dann in die Arbeit geht. Aber die unterstützen mich da eigentlich voll und finden das ganz cool, was ja. ich es mache. Der Respekt wächst. Der Respekt wächst, vor allem wenn man weiß, mit wem ich an der Seite bin, ist der Respekt auf jeden Fall da. Das ist, finde ich, eigentlich sehr erschreckend, dass man die Person erst einmal neben mir sehen muss, damit man Respekt vor mir als Frau hat und das ist eigentlich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Und der Respekt hier im Fitnessstudio ist leider auch erst gekommen, der war davor halt leider auch nicht da. Es ist ja auch so, dass sich die Gesellschaft, die Männergesellschaft vor allem, ja. äh, mehr in die weibliche Richtung entwickelt mhm. ja. und die weibliche Seite, also die Frauen, immer mehr Männer werden. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Ja. Das typische Klischee ist natürlich, also für mich, was ich so mitbekommen habe in den letzten Jahren, so Mädels oder Frauen sollten halt so ihr Cardio machen, sollten halt einfach schlank und fit sein. Aber ich bin halt von Anfang an auch aus meinem Fitnessstudio im 23. herausgestochen, weil ich eben nicht so sein wollte. Ich wollte immer muskulös sein, breiter sein als, als, als jeder andere, weil mir das halt einfach gefällt. Und dementsprechend bekommt man natürlich positives als auch negatives ähm, Feedback. Vielen gefällt es, vielen gefällt es nicht. Aber ist ja im Endeffekt dann auch meine Sache, ob ich das schön finde oder nicht. Aber man wird halt auch von den Leuten ganz anders wahrgenommen. Mittlerweile anscheinend für Männer auch so wahnsinnig wichtig, wie soll ich sagen, schön zu sein. Und ja. ja, übertrieben schön. Mhm. Mir fällt das vorhin leider nicht ein, nicht transsexuell, sondern metrosexuell, metrosexuell. Ja, und was ich halt schlimm finde, alle wollen Männer sein, verhalten sich auch wie Frauen. Ja. Und Frauen wollen ja. Frauen wie Frauen behandelt werden, verhalten sich auch wie Männer. Ja. Das fängt schon beim Reden an. Ja. Wenn eine Frau zu dir Bruder sagt, ich hey Bruder, was geht? Und die reden mit dir wie ein Typ und du denkst, ja. ja. du bist eigentlich eine Frau, solltest du anders mit mir reden. Ja. Ja. Ja. Und genauso ein Mann, der auf einmal ein Mimosal ist, der einfach nichts mehr wegstecken kann ja. und sentimental weint vielleicht wegen jedem Blödsinn. Gefühle ist, ist ja kein Thema, aber ja, wie man sagt, ein Mann ist ein Mann, eine Frau, eine Frau Und das sollte man nicht vertreten. Der Testosteronhaushalt der Männer ist am Schrumpfen ja. aufgrund der Lebensmittel. Ja. Das ist sogar wissenschaftlich mittlerweile bewiesen. Deswegen gibt es auch diese ganz berühmte, berüchtigte äh, Szenerie. Ich will gar keinen Namen nennen. El Bliblablu. Äh, nicht, dass man zensiert werden. Und plötzlich fühlen sich viele Männer als Frauen. Und plötzlich fühlen sich viele Frauen als Männer. Danke für eure Zeit. Dankeschön. Mal Spaß gemacht? Wir sind auch Danke für so Spaß Nicht vergessen, am 23. kommt der neue Track-Course von Ello. Kakao. <lacht> ja, ja. Wir Abonnieren, werden... teilen, liken. Ja. Unterstützen. Kommentieren. <lacht> <Ja>. kommentieren. <lacht> danke für eure Zeit. Dankeschön. Bis Wir, Wir haben dann. Spaß macht. Und so. Und wir bleiben in Kontakt, weil ich will euch. wissen, ja. was für eine Richtung das bei euch geht. Ja. Beide. Sehr gut. Sehr, sehr ein interessantes Bärchen. Dankeschön. Dankeschön. Ja? Und Danke. wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ebenfalls. Dankeschön. Danke dir. Danke, Jungs. Danke. Danke. Jungs, das war's. Alles Gute. Bis zur nächsten Serie. Smash Time. Salam alaikum. Tschüss und Papa. Aufstehen, hello. Komm schon. Es ist Tag. Oh, man, so. Ich ein Kakao. Ich bin Kakao. Das ist keine Chaya, das ist eine Frau. Sie so lecker, so wie ein Kakao. Ich will sie haben, aber bin so voll Ich so über sie, sonst krieg's auf Maul. Ich bin auf Tinder, bin auf ihr Account. Ich mal einmal bin ich da drauf. Das ist keine Cheyenne, das ist seine Frau. Die sind so lecker, so wie ein Kakao. Ich will sie haben, aber bin so voll. Red nicht so über sie, sonst kriegst du auf Maul Ich will sie haben, aber bin so voll. Die Aussehen so lecker, so wie ein Kakao.